Dutzend und Kolonnensystem 20 mal hintereinander verloren. Es mag die etwas höhere Auszahlungsquote gegenüber den einfachen Chancen sein, dass gerade bei Anfängern ein Dutzend und Kolonnensystem sehr schnell zum persönlichen Favoriten wird, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Automatisch führt diese Beliebtheit früher oder später zu einer Roulette-Taktik, die darauf wettet, dass die Phasen des einfach nicht erscheinen Wollens doch recht begrenzt sind. Gespielt werden also die zurückgebliebenen, noch im Tiefschlaf schlummernden Drittelchancen, sowie Spieler am Anfang ihrer Karriere auch gerne gegen lange Serien auf schwarz und rot mit zuerst wenig und dann mit immer mehr Geld ins Rennen gehen. Die Gewinnchancen, dass innerhalb von 20 Würfen beim Roulette wenigstens einmal ein bestimmtes Dutzend oder eine Kolonne erscheint, sind sehr hoch und belaufen sich auf 99,96%. Also durchschnittlich nur einmal in rund 2500 Würfen bleibt eine Drittelchance 20 Mal hintereinander aus und trotzdem kann es direkt bei Ihrem nächsten Besuch im Casino geschehen. Für Ihre Trefferquote mit echtem Geld, also für Ihre persönliche Permanenz, gilt das Gleiche. Etwa alle 2500 Einsätze von Ihnen persönlich mit echtem Geld getätigt, müssen Sie im Durchschnitt damit rechnen, 20 Mal in Folge auf einer Drittelchance zu verlieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es das gleiche oder unterschiedliche Dutzen sind, ob sie zuerst auf ein Dutzend, dann auf eine Kolonne setzen, ob die Einsätze auf unterschiedlichen Tischen in unterschiedlichen Casinos liegen oder sich über einen oder mehrere Spieltage hinziehen. Es zählen nur Plus und Minus der real getätigten Einsätze, unabhängig davon, worauf, wo und wann. Nur das Resultat der Einsätze auf den Drittelchancen insgesamt ist wichtig. Gewinn oder Verlust, das Resultat der Geschehnisse des Hintereinander. Mal bleiben Sie 10.000 Einsätze oder länger völlig unbeschadet. Dann setzt es gleich zweimal innerhalb weniger Spieltage richtig Hiebe und Sie können Ihr Pech kaum glauben. Spielen Sie ohne ein wirklich gut funktionierendes Roulette-System, werden Sie um diese 2.500 q hiebe nicht herumkommen. Die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ein Dutzend oder eine Kolonne 20 mal in Folge ausbleibt, ist auch gegeben, wenn Sie nur jeden zweiten oder dritten Wurf notieren und daraus eine eigene Permanenz gestalten. Es passiert auf diesen isolierten Strängen genauso. Jeder zweite oder dritte Kuh beinhaltet die gleiche Wahrscheinlichkeit, wenn man damit die Permanenz vervielfältigt, als jeden zweiten oder dritten Kuh separat das eigene Permanenz notiert. Ebenso herrschen die gleichen Gewinnwahrscheinlichkeiten, wenn Sie immer nach dem Erscheinen einer bestimmten Drittelchance die nächsten beiden Würfe danach auf genau dieses Dutzend oder diese Kolonne setzen oder es nur beobachten. Nur die nächsten zwei Würfe nach dem Erscheinen. Betrachten Sie das für einen Moment, als das Roulette-System, welches Sie spielen wollen. Was kommt dabei raus? Mit der identischen Wahrscheinlichkeit werden auch hier durchschnittlich einmal in 2.502 Würfe angriffen, zehnmal in Folge diese beiden Einsätze vergeben sein, also jedes Mal, wenn das Dutzend erscheint, kommt es nicht in den nächsten beiden Würfen danach, sondern ein anderes, und das immer wieder und immer wieder. Sie verbuchen 10 mal 2, also 20 mal minus hintereinander. Es ist das gleiche, als wenn es in selben geschieht. Kein Unterschied zur vorgenannten, wenn Sie nach dem Erscheinen eines Dutzend oder einer Kolonne die nächsten fünf Würfe beobachten oder setzen. Wird diese bestimmte Dritte Chance in exakt den nächsten 5 Qs nach dem Erscheinen fallen? Alle rund 2500 Male wird das Dutzend oder die Kolonne 4 mal hintereinander es nicht schaffen, nach dem Erscheinen wenigstens einmal in den nächsten 5 Würfen zu fallen. Wieder ergeben sich insgesamt 4 mal 5 gleich 20 Minus in Folge aufgrund der exakt gleichen Wahrscheinlichkeit, als würde ein Dutzend direkt 20 mal wegbleiben. Und natürlich tritt die gleiche Wahrscheinlichkeit zutage, wenn ein Dutzend nach dem Erscheinen in den nächsten 10 Kugeln nicht fällt. Und wenn es dann irgendwann wieder erscheint, erneut für die nächsten 10 Kugeln nicht, denn auch hier sind 2 x 10 gleich 20. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. 20 minus bleiben 20 minus. Ihnen sollte also bewusst sein, dass jedes nicht sichere Dutzend Kolonnensystem beim Roulette diesem Szenario jederzeit ausgesetzt sein kann. Prüfen Sie alte, authentische oder Online-Live-Permanenzen. Sie werden sehen, mit einer stoischen Ruhe wird die Roulette-Kugel immer wieder große Löcher in die mathematische Erwartungshaltung reißen. Ihnen wird klar, ein Ausbleiben über 20 Kugeln ist gar nicht so selten, wie Sie es vielleicht am Anfang noch dachten. Besonders schlechte Stimmung kommt auf, wenn die Hiebe genau dann einsetzt, sobald Sie anfangen zu spielen. Solche Tage bleiben für immer in Erinnerung. Sie denken noch nach Jahren daran. Es steckt Ihnen immer noch in den Knochen. Wie aus der Pistole geschossen, können Sie auch nach Jahrzehnten sagen, in welcher Spielbank es geschah. Und auch das Gesicht des Gropiers, der einem dieses Unheil antat, bleibt unvergessen. Viele gar nicht so perfekte Roulette-Tricks bauen auf der Meinung auf, dass so etwas nur selten oder am besten gar nicht passiert. Der sogenannte Dutzend-Trick ist einer dieser irreführenden Abgründe. Irgendwann werden sie schon treffen, sagt er. Selbst eine behutsame Martingale für Drittelchancen, also eine gemäßigte Version der Progression, die sich in der Form mäßigt, dass diese Roulette-Strategie nach den ersten beiden verlorenen Einsätzen nur noch das Ziel hat, wieder auf Null zu kommen und gar nicht mehr zwingend auf Gewinn bei dem Angriff aus ist, kostet sie nach nur zwölf verlorenen Einsätzen hintereinander bereits 140 Einsatzstücke, wenn sie mit einem Stück pro Einsatz beginnen. In den weiteren letzten acht Runden ohne Treffer türmen sich die Verluste auf insgesamt 3596 Minerstücke. Wer will das jemals wieder aufholen? Roulette-Strategien auf dieser Basis sind doch völlig absurd. Auch psychologisch sind solche Hiebe nicht zu verkraften. Jede Roulette-Strategie bevorzugt eine unterschiedliche Chancenart. Ein Vergleich ist durchaus erlaubt, um Ihnen deutlich vor Augen zu führen, wie gewöhnlich ein langer Dornröschen-Schlaf ist. Das Ausbleiben einer Drittelchance über 20 Gus entspricht dem Ausbleiben von einfachen Chancen über nur 12 Guss wirklich nicht viel und Zwölfer-Serien von Rot und Schwarz, Peer und Imper oder Mang und Pass sind regelmäßig im Casino zu beobachten. Nichts Außergewöhnliches geschieht also, wenn sie 20 Mal hintereinander nicht treffen. Nur die Wege, damit umzugehen, können außergewöhnlich sein. Viele gute Ansätze bietet die Bibel. Eben sehr leer und hilfreichen Tabellen und Erklärungen runden mehrere hervorragende Roulette-Systeme von Dutzend Kolonnen und auch Transversalen das Fachbuch in einer lobenswerten Weise ab. Die beste Roulette-Strategie ist wertlos, wenn Sie auf einem Irrglauben aufbaut. Testen Sie an alten Zahlen oder einem Simulator, was im schlimmsten Fall erwartet werden darf. Dann können Sie nämlich schon vorher aussieben und so den einen oder anderen Brieftaschenentleerer umgehen, gefährlichen Methoden, denen das Prädikat Unfug quasi schon auf der Stirn geschrieben steht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Denken Sie daran, nur wer in seinen Videos mit seiner eigenen Stimme spricht und keiner Computerstimme, der ist echt und authentisch und hat nichts zu verbergen. Rechts können Sie mit einem Klick auf mein Bild neue Videos abonnieren. Vergessen Sie nicht, auch die kleine Glocke anzuklicken. Links können Sie sich ein anderes Video ansehen. Georg Liebering